Willkommen in Island, meine Freunde, das heißt Willkommen auf Island, auf Isländisch, was? So, äh, wir sind hier, äh, das ist jetzt die 14. Folge unseres lets Play und ja, äh, ja, ich schalte mal kurz das hat wieder ein. 1000, eine Aussage wie in Stein gemeißelt. <lacht> In Holz so. gemeißelt. Mein lieber Freund, der Monkey Tube ist auch schon wieder dabei. Ja, natürlich. Oh, ja. Dann werden wir uns mal daran machen, die Schafe zu scheren. Haben wir überhaupt eine Schere? Negativ. Ein Negativ wie ein Negativ, was. So. Ähm, ja. Wir sollten auch. Wir sollten auch. Bei ja, wir haben eine Schere. Wir sollten bei Zeiten auch mal wieder das Haus erweitern oder irgendwie sowas machen, weißt du, hm. wäre vielleicht nicht schlecht. Das stimmt aber auch so. oh, scheiße. Ernsthaft? Schnittis. Ja. Bitte. So. Zack. Jetzt. Mensch. Was denn? Äh, wenn ich hier ich an der Wasserfalle rumbaue, dann fließt Wasser von der oberen Etage, die sowieso überhaupt nichts bringt äh, in die untere Etage und die stört alles. Ja, das stört dann alles. Was haben die Viecher eigentlich für Probleme, ey? Jetzt! Jetzt! Wenn Einer frisst jetzt was und regeneriert sein Fell, ey. Dann werde ich, dann werde ich böse. Böse mit euch. Alter, elf Eier und kein einziges Viech rausgekommen. Das geht Find immer gar ich. nicht. Viechgräts. Ähm... Nachdem wir ja letzte, die letzten Folgen immer Drake gesammelt haben, um okay. hier dieses Feld zu machen, schaue ja, ich noch in mal kurz, Seemann wo war denn die drin andere Insel? Insel? Da hinten war die andere Insel, glaube ich. Da schaue ich noch mal kurz rüber. Rüber. Rüber, fertig. Fuck, fuck, ähm, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Was denn? <lacht> <lacht> Ist der Zeit weg? Um, nein. What the fuck? Was ist jetzt los? Ich hab, <lacht> Zeug, ich hab mein Zeug immer noch, obwohl ich gestorben bin. Und ich fuck... Lol, haben wir mir Keep Inventory drin? Oh, scheiße, ja. Aber das, das Zeug wäre sowieso in der Kiste gedroppt äh, gewesen dann. Was ist hier los, what the fuck? <lacht> Hab's ja. geändert. Ja, wunderbar. <lacht> Wahrscheinlich haben jetzt wir mir hab vergessen, einen Game -Mode. was ich tun wollte. Uh, Trade sammeln und Samen anpflanzen. Mh, na, eigentlich wollte ich jetzt gerade mal zu den anderen Feldern schauen. Wir also. müssen ja jetzt mal was Tolles machen. Also, ja stimmt. Ja. Um, wir könnten so eine Verteidigungslinie hier bauen auf der Insel oder sowas. Weißt du, so eine Festung oder sowas. So. Aber an einer exponierten Lage. Oh, uh, da ist ja was. Ah, und ich habe eine andere shell -Blade auch noch. Schaut Ah, ich höre es von hier draußen. Alter, voll die niceen Lautsprecher haben wir hier. Lautsprecher. Aha, ja, darauf kannst du wetten. You bet. wie der Engländer so schön sagt. So, das ist So, haben wir noch irgendwo Pfeile? Nein, haben wir nicht. Ah, ich habe einen gefunden. Okay, ja gut, ja gut. Life bei dir. Ich muss, ich muss darüber noch mal zu der anderen Insel, äh, da wo ich das, die Kartoffeln und so angepflanzt habe, Zu ob die schon gewachsen sind. sind. Ne, warte mal, ich, ich, ich schau nochmal kurz, was ich, äh, was ich, am, was wir an Baustoffen da haben. Beton, Stahl, irgend sowas. Stahlbeton, ja. Also viel, sehr viel Bruchstein, Kies, Andesit, Birkenholz. Na, Bruchstein ja. ist sogar manchmal schön. Und zur Not können wir auch Bricks in so 0,00, 0, 0, Periode 0, 0 und nochmal Periode 0% der Fälle, oder was? Lapislazuli <lacht> <lacht> La Lazuli haben wir auch. Oh. Ja, die Musik ist gar nicht schlecht. Muss ich nur er Erinnert mich gerade irgendwie an Tomb Raider. An <lacht> Tomb Raider Anniversary, an diese Title Music. Weiß? Nein. So, ich denke, wir sollen mal kurz pennen, oder? Pinen. Wir könnten Farbstoff nehmen. Genau, und, und die, die, die, die Schafe färben. Oh, zu welchem Zweck oh, bist du die Fäden? Eine gestohlene Idee. Hm. <lacht> ja, du weißt Erklär doch vor kurzem. Mal, du weißt doch vor kurzem in Amerika. Und was ist da in Amerika gewesen? Du hast vorgeschlagen, du kannst es jetzt auch sagen. Ja, aber du hast da auf den Weg gebracht jetzt Scheiße. gerade diese Idee. Gay okay. weißt du, ja? Marriage äh, Legalized. Jetzt redet da Jetzt redet da wieder Jetzt redet da wieder ein bisschen... Jetzt redet Englisch, <lacht> nicht, ne? <lacht> <lacht> ah, ja, nicht. Alter, wo sind die schi Jetzt redet da noch die bisschen... ja redet da noch Jetzt redet du Piener. Piener. <lacht> <lacht> Ich kenne was anderes, was auch besser passen würde. Und ich kenne vor allem einen Typen. Ich kenn einen Typen. der redet nur so so so. Ja, jetzt ich kann ich kann da jemanden der das würde mir besser passen und so ja, Super. Ja. ich kenne wirklich an. jemanden. Und der geht mir hart auf die Nüsse. Ja, ganz hart auf die Nüsse. So, ich habe jetzt zweimal Lapis Lozuli und zweimal den gelben Farbstoff. Super. <lacht> Eins, zwei. Wir, wir brauchen wir brauchen Bone Meal drei. und dann können ah Bone -Meal, können. Oh, ich habe auch noch Lapis. Dann können Was wir, können wir dann äh, machen mit dem Bonimial? Äh, ich glaube helleren Farbstoff machen. Oh. oh ja, rosa und sowas. Das passt ja perfekt. <lacht> wir machen es einfach in allen Regenbogen-Farben. Regenbogenfarben. Oh, Regenbogen Oh, das ist scheiße, aber wir können welche besorgen, oder? Es gibt hier äh, keinen Kaktus. Kaktus. <lacht> mein kleiner grüner Kaktus, die draußen <lacht> am Balkon. nicht. Holleri, Holleri, Holleri. Oh. Was brauche ich, rote Rosen? Was brauche ich, roten Moon Holleri, holleri, holleru! Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen Kaktus und das sticht, sticht, sticht. Mein kleiner, grüner Kaktus, steht auf am Balkon. Holleri, holleri, holleru! Ja. Yeah. I think there is a Pfingstrose, and I think we can mix this shit to produce ah, Eier. Yeah. I've got Orangen in Farbstoff. Jetzt werde ich. Ich werde mal die Pfingstrose wieder gescheit anpflanzen hier. Die müssen wir jetzt dann mit Bone Meal vervielfältigen. Oh, Sonst rot hier, und gelb mischen. Ergibt. Ja, ja, das habe ich gerade gemacht, Orange. Ich habe also. hab ein paar Orange. Wunderbar. Ey, sieht ja eh schon nicht mal schlecht aus. Nicht mal schlecht hier. Orange. <lacht> Lol. Okay, wir sind irgendwie gay, aber egal. <lacht> kann man, Welche Farben kann man denn noch mischen? Welche Farben kann man denn mischen? Schwarz und weiß, oh. zum Beispiel. Vielleicht kann man gelb und. Nee, Schinken. Ich suche gerade Tintenfische. Ach, Tinten Schwarz, Tintenfische. Tintenfisch. Ich sehe gerade, ja, ich sehe gerade. Da drauf bin Sehr ich auch gerade gekommen, ne? Ich schwimme mal kurz rüber Genau. Zum Rainer, dem Dintenfisch. Dem Dintenfisch. Dem Dintenfisch. Rainer, wie geht's da denn wieder da unten? Servus. <lacht> Grüß Gottler! <lacht> Okay, ich hab Ach, eine Tinde. Tinde. Von der Tunde. <lacht> Was? Rainer die Tunde. <lacht> Nicht mal schlecht, Alter. <lacht> Nicht mal schlecht. So, ähm, ja. Ach ja, übrigens. Ich hab jetzt. Ja, bitte, bitte. Ähm, äh, wie ihr bestimmt hören konntet, wir schwitzen uns hier die Finger die, die finger die ab. Ja, oder so. Ähm, ja. Und deswegen deswegen labern wir hier so ein Blödsinn. Genau, das ist der Grund dafür und nichts anderes. Nicht, dass wir mir irgendwie scheiße sind oder so. Nein, überhaupt nicht. Also jetzt sehen wir uns mal unser Werk von oben an. Freunde der Nacht. Ich habe 46 ah ja. Weizen. Der Fücke, der schaut ja nicht mal schlecht aus. Ne? Aber Grün fehlt. Rot fehlt vor allem, du Idiot. Rot. Il manque rouge. Wir waren gerade auf dem Teamspeak, also wir sind immer noch auf diesem Teamspeak. Ja. Da sind Menschen drauf gewesen. Menschen, die ihr <lacht> wahrscheinlich auch noch kennenlernen werdet. Ähm, und ja. Und ähm, Die haben mich dann tatsächlich an der Stimme wiedererkannt von <lacht> uh, Let's Play Minecraft Islands. Ja, wow, ne? voll fame voll der Fail, aber ich bin einfach Fame. Ich bin Fame wie die Sau, Leute. Ich bin Fame. Das sieht man ja auch schon allein dran, dass ihr mich gerade guckt oder du mich gerade guckst, lieber zu äh, Schauer. Ja. Dich meine ich. Dich. Und weh, du guckst jetzt bei meinem lieben Freund monkey MonkeyTube, dann... Dann bekommst Harry, du ein Kegs hurry, hurry, hurry, hurry up, Harry, because it's, it's <lacht> hurry only up, a limited Harry. offer. On my genau. channel. So you can watch my videos. Okay. na eigentlich nicht, aber egal. Oh mein Gott, es das sieht, das sieht wunderbar aus von hier oben. Wunderbar. Ein wunderbares Achievement haben wir jetzt achieved. Ach, wir könnten die Achievements äh, uns holen. Fällt mir gerade ein. Stimmt, das wäre ja auch mal was. Also so, so Achievement Hunting. Wo sind denn die blöden Achievement Huntings? Ja. Das sind Erhebungseinstellungen. Nee, ähm, äh, einfach Escape und dann Achievements, oder oh, schon. Ja, oder Oh, sowas. ich habe ja eh schon viel davon eigentlich. Gesicht. Lol, das Ende. Ich hab die ganze Scheiße schon irgendwie. Ah, ja, ja, weil, weil auf dem Server bist du bestimmt schon mit dem im Endgön. Aaaaaaah! Schlecht! dann löschen wir heute einfach unsere ganzen Achievement-Dinge. Geht das? Aber Achievement Hunting machen wir erst später, wenn ja, wir genau. hier eine einigermaßen große Infrastruktur aufgebaut haben. Apropos Infrastruktur, der, derer widme ich mich jetzt mal. Und ich und baue bin einen jetzt, Ich bin jetzt auf einer Quest für, für Kak Kakteen. So sagt man das. Ich, ich bin mit Sehr dem Boot gut. Jetzt, jetzt auf dem Weg Kakteen. Oh, ich brauche auch ein Boot, fällt mir gerade auf. Ähm, und zwar will ich oh, nämlich das, einen das Port. Ist der Schnee. Ich will nämlich einen Hafen errichten, Leute, und zwar dort, wo man am besten überfahren kann auf diese Kartoffelinsel. Kartoffel. Ah, Und so. Mo Moorrübeninsel, nicht wahr? Aha. Die suche ich jetzt einfach mal ist kurz. ist Berglandschaft mit Schnee. der Berglandschaft mit Schnee. Auf unseren Inseln. Mhm. Ernsthaft? Ja, hier, hier hinten geht es ja noch weiter. Also oh. Ganz weit weg. Ernsthaft? Oh, ja. Wir haben noch so viel Platz zum Bauen. Also, zuerst habe ich gedacht, die Inseln sind ziemlich klein, aber jetzt. Äh, auf einmal fällt mir ein dass das ziemlich oder groß oder ist das, das Festland das Granase? Ja, das kann das äh, vielleicht ist es schon das Festland, ja, aber das, das ist echt groß. Also, das ist glaube ich Festland jetzt. Ah, oh. aber es ist ein Minecraft Islands, da dürfen wir nicht auf dem Festland bauen, das wäre ja eine. Ja, weil theoretisch ist ja alles eine Insel und jetzt ich mein Nein, verdammte Scheiße, nochmal, das gibt's dort nicht. Mein Boot ist gekracht. Ja, mein, meins im selben Moment. gut dass ich nur so viel Holz dabei habe. So Gott, dass ich. Ist. Ja, ich habe Holz dabei. Oh, alright, alright, alright. Ja. Matthew McConnell. <lacht> das haben wir irgendwie von PewDiePie abgeschaut. Ich weiß auch nicht. Wow. Manif Manifakturen wir wieder mal ein neues Boot oder beziehungsweise zwei neue Boote. Ja, und dann suchen wir mal nach dieser Insel. Wo ist sie denn? Ich finde sie nicht mehr. Ach, hier bin ich hergekommen. Okay. Wir sind Höhner. Höhner. Haben wir selbst auch, und zwar gezüchtet. Ja, stimmt. Habt ihr gewusst, dass alle Kühe der Welt von 80 domestizierten Urkühen abstammen? Leute, Was? ne? Das ist, das ist Wissen, Leute. Das ist... Lol. Das ist hm. interessant, ja. Das heißt, das ist eine mega fette Inzuchtfamilie eigentlich, die, die, die Kühe. Boah, hier hinten, wo ich gerade bin, da ist es sehr schön, überall Blumen und so. Ernsthaft? Es hätte gerade versucht, jemand versucht, mich, mich äh, zu erreichen mit einem Telefon, aber... Er telefoniert denn? Kein Schwein noch. ruft mich an, keine Sau ja, ja, ja, ja, ja, interessiert sich für mich ebenso sei es ja und das Boot ist nicht kaputt gegangen What the fuck. Aha, grau cool. Grauer mhm. Farbstoff mhm. Mhm. Mhm. ja es ist natürlich nicht gewachsen warum auch warum sollte es auch wachsen oh hier hinten gibt es einen Fichtenwald oder was das für Bäume sind also bist hier, du auf dem Festland das verstößt aber Festland. gegen die Regeln Jetzt komm sofort zurück, bagel. du, du, du, du, du Bagel. <lacht> Aber das Festland gehört ja dazu. Ach, scheiße. Ja, am Arsch alles. gehört das Festland dazu. Ja, genau da. Na, no. Don't, don't, fuck with me. Magenta, interessant. Hä? Magenta? Farbstoff. Ich Kim will jetzt nicht. Ja, na, no, jetzt hast du es gesagt, ich, ich, ich wollte schon sagen, ich will jetzt nicht Werbung für ein Bonner Unternehmen machen. Ein Bonner Unternehmen, über dessen Leitungen wir zufällig angebunden sind, was? ganz zufällig. Ja. So, ähm, was ich wollt ihr jetzt ich du? Ach, ich wollte so hier so ein Port, einen Port wollte ich hier errichten. Ähm, äh, ich habe nichts zu asen. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt diesen. Den oh, hier muss ich jetzt verbraiden. Ups. Drei Brote kriege ich immerhin, ne? Jep. Gut. Bitte Brot, bitte. Ja, wahrscheinlich. Gut. Ich werde nämlich jetzt kurz mal auf diesen Berg drauf schauen. In welche Richtung nämlich äh, unser Hauptsitz äh, sich befindet. Und dann werde ich einen. Hafen oder eine Straße einrichten, also je nachdem. Entweder oder was, was, was denn bitte? Äh, mein Boot ist einfach, einfach so zerschellt. East. Ohne Im Osten. Aha, wir sind dort drüben. Dort drüben sind wir. Im Norden. Im hohen Norden. Und im kommunistischen Osten unten ist unser Farm. Okay. Da wäre es tatsächlich besser, ich baute eine Straße. Ich wollte ich wäre ein Schaf. Was? Mhm. So. Es wird Nacht, Freund. Es wird Nacht, Freund. Warte kurz. Hast du das gerade gehört, das Motorrad von meinem Fenster? Ja. ja. Weißt du diese blöden netten Menschen, die immer hier, meinen, sie müssen hier mit 5000 km/h durch die Ortschaft fahren. Alter. Er äh, kriegt sich nicht mehr ein, der Kleine da. Aus. Ja, ist doch wahr. Das sind doch behinderte die Kackspasten, oder? So, ich muss jetzt an meiner Coca-Cola-Sponsor nuffeln. bitte! Ja? Bitte, bitte! Was muss ich ihr hören? Sie sind schon Sponsor von Coca-Cola. Äh, übrigens, Daumen hoch, wenn irgendein Franzos zuschaut, ne? Genau, Könnte immer. auch mein Franzos sein, wenn du zuschaust. Dein Franzos. Dein Sklave Sorry. oder was? Was mein, Sk ja, mein Sklave? So. so wie es sich gehört, Deutsche und Franzosen. <lacht> Ein brüderlicher Freundschaftsverein. <lacht> ja, genau. So. So, nach, nach diesen, also nach diesen inspirierenden Worten müssen wir die Folge melden. Ach, ich beenden. wollte einen Gravel mitnehmen, ne? Die Folge melden! Aber wir haben nicht genug Graviel, das ist natürlich Folgebeenden. scheiße, Folgebeenden. dass wir nicht genug Graviel haben. Folge beenden, Folge Folge beenden. Folge beenden? Oh nee, du bist so ein Earsoul. Es ist bei 20 Minuten. Ja, halt die Fresse. Okay, gut. Dann mit dieser Musik, Freunde, möchte ich euch verabschieden. Und Mit diesem Skelett, dass mich jetzt die Klippe Ah, oh, danke. Oh Gott. Also, fuck. Freunde. Wir resümieren Fensterkiller viel. Ja beim Versuch Zombie zu entkommen in Lava. Eine Spielregel wurde geändert. Fensterkiller hat einen Pfeil geschrieben. Maxi 404 hat Penen geschrieben und Fensterkiller g Penen. <lacht> Punkt. Das war's. Viel Spaß genau. äh, bei ja. eurem Real Life und tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.